Ja, also ich bin der Markus von Spielen Programmieren und ich bin jetzt hier beim Stand von der HTL Otterkring und rede mit dem. Günter Zeiler. Okay. Was macht man bei so? Also? Für uns gibt es an sich drei Richtungen. Die eine Richtung ist Elektrotechnik, die zweite Richtung ist Informationstechnik und die dritte Richtung ist Maschinenbau. Programmieren ist Bestandteil mittlerweile jeder Fachrichtung. Das heißt, wenn es nur ums Programmieren geht, könnte man theoretisch alle drei Fachrichtungen besuchen wird man Informationstechnik viel mehr über den Aufbau des Computers noch lernen, wie Computer miteinander kommunizieren. Und in Elektrotechnik lernen dafür, auch wie Strom erzeugt wird, beziehungsweise im Schwerpunkt also, Informationstechnik, auch über Netzwerktechnik. Und bei Maschinenbau ist hauptsächlich neben dem Programmieren und auch die Anwendung von Programmen. Also, sehr viel lernt man hier. Beim Programmieren lernt man da auch, wie man Spiele programmiert. Das Spiel Problem beim Programmieren ist immer, dass am Anfang ist es sehr uninteressant ist. Weil man muss so mal lernen, welche Typen gibt es, welche Grundregeln gibt es. Natürlich versucht man hier Beispiele zu nehmen, die interessant sind für die Schüler, die natürlich spielähnlich sind. Weil ein komplettes Spiel zu programmieren, da muss man schon selber programmieren können. Vor allem sind die Vorstellungen relativ groß. gegen den Deku und Idee, was schon in jeder kennt. Man geht ins sein und kriegt Ergebnisse. Aber ich kann niemand ist sich bewusst, welche Artikel die mit diesem etwaeren Programm stellen? Wenn sie dann komplexe Bildschirme aufbauen, wie es bei alten also Spielen gibt, die sie nachprogrammieren müssen, nicht müsste man schon sehr gut, Aber so ist es war, so alte Spiele, eine Plumfrist, ein Veränderung, also das ist schon das Ergebnis, was du in der Hand Okay, let's see this